Es waren viele Themen, ich kann kein eines Thema konkret benennen, wo wir mittags bei irgendwelchen Teach-In saßen, eine, zwei, drei Stunden. Dann gehen Sie um sechs Uhr heim, weil Sie einfach einmal noch was studieren wollen. Und am nächsten Tag lesen Sie in der Zeitung, in der BH wurde wieder in einer Vollversammlung über das und das Thema so und so abgestimmt. Wo Sie sagen, nie und nimmer, wir haben drei Stunden ganz anders diskutiert. Aber was war's? Die linken Studenten, sage ich jetzt mal, die sind blieben bis zum Schluss und die haben dann die, diese fertig fertiggebracht, die niemals die, die Meinung der Mehrheit der Studierenden repräsentiert haben. Das hat mich damals wahnsinnig verärgert.